KP Computer, Ihr Full-Service-IT-Provider, powered by Hewlett-Packard Enterprise. KP Computer ist ein führendes IT-Dienstleistungsunternehmen mit einem sehr breiten Geschäftsmodell. Wir decken mit unserem Leistungsspektrum den kompletten IT-Lifecycle ab. Gemeinsam mit unserer Tochtergesellschaft Blue Consult begleiten wir mehr als 3000 Kunden auf dem Weg in eine digitale Zukunft. Zuverlässig, schnell, individuell. Hewlett Packard Enterprise spielt dabei als langjähriger Herstellerpartner eine strategisch wichtige Rolle. Innovative Projekte und das konstante Rollout führender HPE-IT-Infrastrukturlösungen machen die K&P-Computer zu einem wichtigen HPE-Partner bei unseren gemeinsamen Kunden. Wir beraten auf Augenhöhen, entwickeln, implementieren und betreiben für unsere Kunden maßgeschneiderte IT-Lösungen. Mit der AI-gesteuerten Software HPE InfoSight haben wir Ihre Infrastrukturen jederzeit im Blick und sind im Rahmen unserer Managed Service 247 für Sie verfügbar. hersteller Experten sind weltweit rund um die Uhr für Sie im Einsatz. In unserem Solution Center in Wiesbaden haben wir die Möglichkeit, jede Kundensituation nachzustellen. Wir führen Live-Demos und Proof-of-Concepts durch. Damit stellen wir volle Funktionalität und optimale Ergebnisse sicher. Es ist unser Ziel, auch zukünftig gemeinsam mit der K&P Computer technologische und digitale Trends insbesondere für Sie im Mittelstand zu setzen und erfolgreich in Deutschland und Österreich weiter auszubauen. Kurze Kommunikationswege, maximale Transparenz, bereichsübergreifendes Know-how. Wir sind Ihr direkter Draht zum Hersteller und mit unserem internationalen Netzwerk auch in Ihrer Nähe. Full-Service ohne Umwege, für alle Branchen und Betriebsgrößen und das weltweit. K&P Computer – mit Leidenschaft innovativ seit 1985. Powered by Hewlett Packard Enterprise.